vieler unabhängiger und selbstbestimmter Aktivistinnen und Aktivisten mit oder ohne Behinderung. Allianz gegen Selbstbestimmung. Selbstbestimmung statt Selbstbestimmung. Selbstvertretung statt Bevormundung. Nichts über uns ohne uns.